Ich stelle Ihnen Citavi 5 vor. Wenn Sie Citavi starten, dann sehen Sie zuerst ein Startfenster. In diesem Startfenster finden Sie drei Bereiche. Im linken Bereich sehen Sie unsere Hilfen. Sie kommen vielleicht auf unser Handbuch, können sich Videos anschauen, so wie dieses hier, eine Liste der häufig gestellten Fragen durchblättern oder selbst eine Frage im Forum stellen. Natürlich können Sie auch eine Frage direkt an den Support richten. Wenn Sie ein Thema besonders interessiert, dann durchsuchen Sie das hier in unserem Handbuch. In der Mitte werden Sie später Ihre Projekte sehen. Wenn Sie Citavi das erste Mal starten, wird Ihnen angeboten, ein Beispielprojekt zu öffnen. Das ist ein guter Tipp, das Citavi-Programm ein bisschen näher kennenzulernen, indem Sie durch das Beispielprojekt blättern. Oder vielleicht möchten Sie es direkt so erkunden, dass Sie Ihr eigenes neues Projekt anlegen. Auf der rechten Seite sehen Sie Nachrichten. In der Regel kommen die Nachrichten von uns. Sie können aber auch Ihre eigenen Nachrichten abonnieren, hier über die RSS-Option. Wenn Sie Details zu einer Nachricht lesen wollen, klicken Sie auf Weiter. Wenn Sie ein Thema nicht mehr interessiert, lassen Sie es ausblenden. Ich beginne direkt damit, mein eigenes Projekt anzulegen. Dazu klicke ich auf ein neues Projekt anlegen und gebe dem Projekt einen eindeutigen Namen. Standardmäßig wird Citavi das Projekt auf ihrer Festplatte speichern, und zwar im Ordner Documents Citavi 5 Projects. Sie können auch einen anderen Ort wählen. Wenn Sie zum Beispiel im Team mit Ihren Kolleginnen und Kollegen an einem Projekt arbeiten wollen, dann könnten Sie hier auch direkt das Projekt auf einem Netzlaufwerk speichern. Citavi legt jetzt eine leere Datenbank an, ein neues Projekt, und bevor wir beginnen, das mit Inhalt zu füllen, eine kurze Orientierung, was Sie hier sehen. Unter einer Oberfläche sehen Sie drei Programmteile. Es gibt den Programmteil Literaturverwaltung. In diesem Programmteil werden Sie die meiste Zeit arbeiten. Hier erfassen Sie und verwalten Sie die mit Citavi gesammelte Literatur. Wenn Sie Citavi auch nutzen, die Inhalte aus der gelesenen Literatur zu organisieren, dann werden Sie früher oder später auch mit dem Programmteil Wissensorganisation arbeiten. Wenn Sie Citavi auch nutzen, die Arbeit zu organisieren, die typischerweise bei der Beschaffung und der Verarbeitung von Literatur anfällt, dann ist der Programmteil Aufgabenplanung besonders nützlich für Sie. Citavi hat immer eine Einteilung in drei Bereiche. Links wird in der Regel navigiert, in der Mitte wird gearbeitet, und rechts gibt es entweder so wie hier die Schnellhilfe oder Sie wechseln auf eine Vorschau auf die jeweiligen Inhalte. Ich möchte Sie besonders einladen, zu Beginn eine Funktion in Citavi zu erkunden, die Sie immer unter den blauen Links hier finden. Und dahinter verbergen sich erweiterte Funktionen. Also Wenn ich hier zum Beispiel auf Auto klicke, dann bekommen Sie eine Detailleingabemaske für Personennamen.